Herzlich willkommen zur zweiten Folge Planet Zoo. Hier bei Metalizer in der ersten Folge haben wir das V-Gehege gebaut, wir haben ein bisschen angefangen zu forschen und äh, ja, es eskaliert gleich so ein bisschen, also oh Gott, das wird heftig, das wird richtig übel. Viel Spaß beim Zuschauen und ähm, vergesst nicht, das Video zu bewerten, zu kommentieren und die Glocke anzumachen und so ein Kram, alles was ihr braucht. Ihr wisst ja Bescheid, danke. Haut rein. Ähm, unsere Besucher tragen jetzt auch schon Geld rein, wir machen gerade schon Plus und das ist auch so ein Tipp den ich quasi geben kann, also versucht am Anfang nicht zu viel zu bauen, nicht zu viele Tiere reinzuholen, nicht so viele Gehege, nicht so viele Pfleger und Personal und so weiter und so fort, sondern guckt erstmal, dass man mit einem Gehege erstmal in die grünen Zahlen reinkommt. Ähm, das ist halt, halt massig Geld. Anders. Und jetzt hoffen wir mal, ja, der Preis ist halt günstig, okay, der, der Zoo ist wirklich klein, ja, ja, ja, ja. Ähm, die ersten wünschen sich einen Immelstand und wir wollen wir natürlich auch nachgehen gehen wir in die Gästeeinrichtung hier sagen oh lecker essen na gut das ist jetzt das sind jetzt Getränke das war auch nicht schlimm ähm, wir packen hier erstmal die Trinkbude hin so und natürlich auch noch einen kleinen Imbestand auch den sollen unsere Gäste natürlich bekommen direkt daneben und für die brauchen wir jeweils auch nochmal Personal also extra Personal wer hätte es gedacht bei Planet Coaster war das Personal irgendwie mit dabei. Ähm, hier müssen wir es nochmal separat selber einstellen, was aber auch okay ist. So. Die werden jetzt hier ihre Geschäfte aufsuchen. Das ist schon mal ganz gut. Natürlich wollen unsere Gäste auch Geschäfte verrichten, dementsprechend. Brauchen wir auch ein paar Toiletten. Äh, und die packen wir direkt hier daneben. So. Ja, ich glaube, so passt das. Ähm, was, was, was passiert noch? Natürlich... Eine Information sollten wir auch vielleicht mal hinstellen hier. Ja, weil die brauchen wir erstmal... Ich glaube, die brauchen wir noch nicht. So groß ist unser Park noch nicht, dass wir eine Information brauchen. Ähm, und wenn unsere Leute essen, wollen wir natürlich auch sitzen, also unsere Gäste. Stellen wir stellen mal ein paar Bänke nochmal auf hier. So. Ähm, und wir brauchen natürlich noch Mülleimer. Die sollen die natürlich auch an, hinkriegen. Und wir wollen natürlich auch noch Recyclingbehälter. So Platzieren hier im Park. Die machen wir mal grün. So. so. Das heißt, die Leute können jetzt Tiere beobachten, sich was zu essen kaufen, auf Toilette gehen, äh, die Spendenbox bedienen. Was halt auch ganz sinnvoll ist. Ähm, und uns fleißig Geld spenden. Die Veterinärforschung müssen wir mal ab und zu wieder anschmeißen neu. Das ist auch so ein kleiner Klassiker. Ähm, auch das läuft nicht immer sofort reibungslos. Ähm, wir sehen jetzt hier, in der ersten Forschungsstufe kriegen wir ein Spielzeug, also ein Ess-Spielzeug. Wir kriegen verbessertes Futter und es gibt einen neuen Wissenseintrag. Also das heißt, die Gäste, die hier sind, wollen sich natürlich auch so ein bisschen bilden. Das heißt, dieser ähm, Display hier, den wir sehen. Der wird gleich mit weiteren Informationen gefüttert, sobald die Forschung abgeschlossen ist. Die Faunen fühlen sich, glaube ich, auch hier wohl. Na, fühlst du dich wohl? Ja. Ganz gut. und das ist halt wirklich, die Grafik ist halt wirklich äh, beeindruckend. Also, kann man nicht anders sagen. Ich wir mal eben schauen, gerade mal die Optionen. Ich glaube, ich hatte die Grafik mal runtergestellt. Ultra. Würde wir mir Ultra nochmal stellen. Äh, erhöhtes äh, anti lising auch nochmal. Und äh, ich glaube, dann soll das aber eigentlich auch passen. Gucken wir ob der Rechner das mal mitkriegt, äh, ob das äh, der hinkriegt. Sollte aber eigentlich. Und sagen wir mal anwenden. Ja, da freut sich die Henne. Da freut sich. Hoffen wir mal, dass sie sich auch äh, gleich nochmal ein bisschen paart. Oh, was ist denn hier jetzt los? Ne? Ey, soll ich einfach durch deine Partnerin durchgehen? Gibt's ja nicht. Ist aber ein blauer V. Äh, Tierattraktivität so, ja, 787. Also über 1000 finde ich schon, äh, über 1000 sollte es eigentlich schon sein. Und wir haben die erste Forschung abgeschlossen, die erste Veterinärforschung für unsere Frauen. Wir haben drei Gegenstände entdeckt. Und ähm, auch da können wir direkt in die Einrichtung gehen, beziehungsweise hier ins Gehege. Und schauen wir, wir haben jetzt einen Futterspender langsam. Das heißt, diesen Futterspender platzieren wir natürlich auch mal ins Gehege rein. Damit die Tiere ähm, auch ein bisschen Beschäftigung haben, während sie essen. Also ein kleines Spielchen ist das. Und äh, das steigert dann auch die Lebensqualität durch das Futter. Und als nächstes versuchen wir natürlich dann auch noch über die Veterinärforschung Spielzeug ähm, für die Frauen freizuschalten. Wir haben hier im oberen Bereich den Benachrichtigungsverlauf. Hier sehen wir halt, okay, welche Tiere sind angekommen und so weiter und so fort. Ähm, und wir bekommen natürlich auch hier dann Hinweise, wenn zum Beispiel Tiere schwanger sind. Und das ist ein relativ wichtiger Punkt. Wir wollen ja hier schwangere Tiere im Park haben. Aber die sich schön vermehren und wir die dann auf dem Markt verkaufen können. So. hier ja, los, da wird noch nicht... Oh, ich glaube, die fühlen sich wohl, ja. Ja. Die sind happy, die sind zufrieden. Man müsste natürlich mal gucken, dass die halt vom Alter her, weil die hier zum Beispiel, die ist halt schon äh, durch mit einem. Die kriegt auf jeden Fall, also die ist halt schon, ja, die ist kurz vorm Sterben. Die wird glaube ich keinen Nachwuchs mehr gebären. Würde ich jetzt immer so behaupten. Äh, dementsprechend sollten wir uns vielleicht nochmal <lacht> um einen weiteren V äh, kümmern. Wir gucken mal im Tierhandel nochmal. Was wir da noch so Schönes haben. Also ob wir noch welche haben oder nicht. Ähm, oh, Wobei, ich, Moment, sogar ich bin so Tier zurückgekommen. Ich war beim Tierarzt. Und ähm. Ja, die Menschen freuen sich natürlich, ne? Die Menschen freuen sich über die Tiere, die hier sind. Es wird dann langsam dunkel im Park. Auch da können wir natürlich ähm, was das bauen. Wir können natürlich nochmal so eine. Da ja, brauchen wir das hier. Weil in, ihr seht, in diesem Bereich hier ist zwar Bildung vorhanden, aber hier ist noch die Bildung nicht so da. Und ich würde sagen, wir, wir klöppeln das Ding. Direkt in die Infobox rein, hier unten. Naja, nicht in die Infobox, nicht in die Spendenbox. Das fällt dann gar nicht auf. Gebt uns das Geld. Schmeißt die Spenden hier rein. So. Ganz unauffällig. <lacht> Dezent. Dezente Bildung. Na, ich kann gerade nicht mehr drehen. Dezente Bildung an der Spendenbox. Wenn wir es jetzt ausgewählt kriegen, ups. Also hier nochmal, äh, Objekte. So, ähm, können wir es hier bearbeiten? Den Infolautsprecher jetzt gleich. Ich glaube nicht, wobei ich glaube, die, die Reichweite von dem Infolautsprecher ist schon okay. Das sollte schon mal passen. Das heißt, die Leute werden jetzt hier in der Spendenbüchse informiert darüber dass sie entweder spenden können oder ähm kriegen ein paar weitere Infos über die Tierchen hier. Und ihr seht ja halt die, bei der Spendenbüchse, also wir sind jetzt 146 Dollar im Plus, was schon mal ganz gut ist. Und das habe ich am Anfang auch äh, in den Livestreams auf Twitch, war das ein großer Fehler, den ich gemacht habe. Einfach zu viele Gehege gebaut und ähm, äh, einfach, ja, das... das war halt zu viel und wir sind relativ schnell ins Minus gekommen und das hat alles nicht so geklappt, wie es sollte und deswegen lieber ein bisschen langsamer. Und dafür halt eben dann richtig geil und richtig schön. So, wir gucken mal bei den Faunen. Ich glaube nach... können zwar nach Geschlecht sortieren. Ähm. Ja, für 55. Hm. 60? 11, 11 Jahre alt. ist viel zu alt. 3,5 Jahre für 30. Immunitätsgen 0. Naja. Stimmt, Krankheiten sind, glaube ich, in der Beta noch aus. Das heißt, ich glaube, das ist vollkommen egal, ob Immunitätsgen hier anders oder nicht. So, dann würde ich sagen, wir die Zeit mal ein bisschen vor. Äh, wenn hier weiter geforscht wird. Im Technikerbereich können wir uns mal hier die Transportfahrgeschäfte, beziehungsweise, nee, stopp. Bevor wir Transportfahrgeschäfte machen, kümmern wir uns äh, um einen anderen wichtigen Punkt und zwar um die Mitarbeitereinrichtung und zwar um die große Tierpflegerhütte. Ja, okay. Wenn das funktionieren würde. Gut, ich glaube, wir müssen noch einen weiteren Techniker einstellen, bevor das reibungslos geht. Das können wir jetzt aber eigentlich schon machen. Nehmen wir mal weiter einen Techniker ein hier. So. Und gucken, ob es jetzt funktioniert. Technikerforschung, Mitarbeitereinrichtung, zack. Warum geht das jetzt gerade? Wohin ging's? Schauen wir mal. Ey, okay, warum auch immer der das gerade nicht machen will. Vielleicht müssen wir ihn erst befördern. Das wäre natürlich mal ein Versuch wert. Ähm, auch den Tierarzt werden wir nochmal befördern. Damit die ein bisschen effizienter und besser arbeiten. Ähm, um, und er hier ist... Also, ist das hier eine Frau? Rachel? Okay, Rachel. Und Rachel ist auf der Suche nach Arbeit. Aber eine niedrige Arbeitslast, ne? Also das ist so... Hm? Da müssen wir noch mal ein bisschen gucken. Dass wir jetzt mal hier die Forschung anwerfen. Da können wir ein bisschen vorspulen. Und ähm, ah, die Verkäufer sind gerade untätig gewesen. Ich habe das, hab das ganz genau gesehen. ganz genau gesehen, dass da eine Verkäufer da gerade untätig war. Äh, wir haben hier noch einen Tierpfleger. Auch den können wir vielleicht gleich mal befördern. Erstmal müssen wir ein bisschen gucken, dass wir das Geld beisammenhalten. Der Tierarzt wird ja gerade schon oder bildet sich gerade schon weiter. Dann schauen wir mal. Gut. Hier, wir haben einen toten Faun, ist klar. Oh, oh Moment, wir haben Nachwuchs. Wir haben Nachwuchs. Ja, wo ist denn der Nachwuchs? Hm. Wo ist der Nachwuchs? Wo ist der? Wo sind die Faunbabys? Wo sind sie? Wo sind sie? Faunbabys? Wo versteckt ihr euch? Ah, da. Yeah. Oh. Das ist Nummer 1 und das ist Nummer 2. was haben die hier? 1.125 Tierattraktivität. Und der hat auch 1.125. Wir gucken mal, Lebenserwartung 16%. Hupsala. Äh, und der hat eine Lebenserwartung auch von 16%. Hm. Ja. Nicht so gut. Hm. Was da wohl passiert ist, ich möchte das vielleicht gar nicht so genau wissen. Aber unter Umständen... Also das wird natürlich noch ein bisschen mehr Besucher anlocken. Also neue Besucher anlocken und die werden garantiert auch ein bisschen Geld hier in unseren so Pot reinwerfen. Wir sehen es hier auch gerade schon. Wir haben hier mit 6.000 gemacht. Ähm, hier 4.8. Und hier 1.6. Also es geht schon, schon okay. So Für den Anfang ist ganz gut. Wir machen gerade so 800, 900 Dollar Gewinn. Um, wir müssen natürlich auch mal gucken. Die Veterinärforschung wurde gerade natürlich wieder eingestellt hier. Und bei Technikerforschung würde ich ganz gerne echt hier mal... Ich verstehe nicht, warum es nicht geht gerade. Ich verstehe nicht, warum die Technikerforschung nicht läuft. Ja, bitte. Hm. So, die möchte mehr Geld haben. Ich habe 1500. noch zu wenig, 1600. 1600, ist sie zufrieden? Und auch unser Tierarzt hier bekommt 1600 an Gehalt. Damit die auch weiterhin einen guten Job machen. Dann hoffen wir einfach mal, dass es so weitergeht. Wir können den Tierpfleger auch nochmal eine weitere Stufe geben. Und wir schauen uns natürlich auch noch den Management-Aspekt ähm, in Planet Zoo an. Also... Mitarbeiterzonen, also wo sie arbeiten und so weiter und so fort. Hier wird gerade Essen zubereitet, glaube ich, oder? Hallo? Was machst du hier? Aha. Hier wird Essen zusammengemixt. Hm. Wobble, wobble. Oh. Ist das denn jetzt fertig? Ah, sie hier unten rein in den Eimer. Und jetzt... Und jetzt geht's damit zu den Pfauen. Hm, aber, aber für die Pfauen. Wer hat hier Hunger? Wir haben auch gerade Veterinärforschung abgeschlossen. Das schauen wir uns auch gleich nochmal an. Ja, die Pfauen haben Bock, ne? Hm. Da freuen sie sich, oder? Sehr gut. So, was haben wir freigeschaltet? Wir haben zwei Gegenstände. Für die Faun entdeckt. Und ähm, wir sehen hier zum Beispiel, wir hier eine neue Infobox, also welches Biom, also welchen Biom die beheimatet sind, ähm, von welchen Kontinent sie stammen und so weiter und so fort. Das ist schon mal eine Sache, die wir gerade freigeschaltet haben. Und jetzt gucken wir im Gehege. Hier ist nichts Neues dabei für die Faun. Das heißt. Das können wir jetzt gerade nicht anklicken, warum auch immer. Man weiß es nicht so genau. Ja, manchmal ist es halt echt noch ein bisschen buggy. Aber es sieht vermutlich auch an der Beta. Wir gucken mal, ob wir die Adrian draufsetzen können. Scheint nicht zu so gehen. Äußerst oh, merkwürdig. Ich vermute, es liegt aber nicht an Beta -Shadows. ich am Beta-Shadows. Ich habe äh, in einem anderen Save, wo ich ja schon ähm, die, die Technikerforschung schon mal laufen lassen und auch neue Sachen freigeschaltet. Ähm, ich vermute mal, dass es durch einen Neustart hier des Safe Games dann auch wieder funktionieren wird. So, was? Äh, unsere kleinen faunen Babys. Ach, wie ihr schönes. Guck mal. Bock, Bock. Ja. Wir sind gut drauf. Also ich meine, ich wundere mich auch. Manchmal sagen die Besucher nämlich, wir können die Tiere von hier gar nicht richtig behen. Es ist sau heiß hier draußen. Ja, Okay. Gut, dass der Zoo nicht so voll ist. Der Preis für den gibt. Wir können die Preise mal erhöhen. Das können wir hier vorne am Kassenhäuschen machen. Wir sagen jetzt mal 5 Euro und 4. Ah, und hoffen mal, dass die Leute halt immer noch sagen, oh, das ist ja preiswert hier. Gucken wir mal, wenn sie reinkommen. Ah, okay, dann machen wir auf 4 und 3. Die ersten haben sich nämlich schon beschwert, dass, es, dass der Preis so lala ist. Gut, kann ich aber auch nachvollziehen, weil wir haben ja nur eine Tierart hier drin, ne? Wir können aber trotzdem jetzt hier mal ähm, schauen, dass wir noch ein paar weitere Tiere gleich kriegen. Weil die Veterinärforschung läuft ja zum Glück. Und wir befördern unsere Mitarbeiter hier auch jetzt mal weiter. Den Tierarzt hier. Und damit wir ein bisschen vorankommen, beschleunigen wir die Zeit natürlich gucken, dass unsere Babyfaun hier wachsen. So, Den geht es aber eigentlich auch soweit ganz gut. Also wir brauchen halt auch Lebensqualität. Ähm oh, okay, das Tierprofil. Also genau. Ah, das ist ein Punkt, gut, dass wir es hier sehen. Beschäftigung durch Sozialverhalten. Wir können diese Tiere, also wir können die Faun, können wir äh, mit anderen Tieren interagieren lassen. Zum Beispiel mit dem äh, Elefanten oder mit dem Panzernasaun. So. Und das heißt, dass die dann halt eben damit sozial beschäftigt sind, dann freuen die sich. Gut, wir haben ja trotzdem erstmal drei neue Gegenstände freigeschaltet. Äh, und Elefanten haben wir gerade noch nicht, aber auch das wird, wird kommen. Moment, haben die hier Nachwuchs bekommen? Ja, die haben noch mal Nachwuchs bekommen, oder? Kann das sein? Ja. Ja, äh, Ahana äh, hat Nachwuchs zur Welt gebracht und Aruini, Aru. Der Nima, der blaue V, hat auch nochmal mal Narren bekommen. Das heißt wir haben noch mehr Jungtiere hier. Das hier der hier ist 0,9, also fast ein Jahr alt. Der ist noch ganz jung. Das hier, die nicht. Lebenserwartung 41%, das ist schon mal ganz gut. Also im Vergleich zu den 19% vorher. Und eine Fruchtbarkeit von 50%. Das ist okay, geht natürlich besser. Hier haben wir noch ein kleines Faunenbaby. Ah, das ist 0,9. Und auch 0,9. Nur einmal. Nur einen. Gab es nur einen Wurf an oh, die hier. Hier ist das andere Jungtier. Gemischer 58%. Prozent hm. Fruchtbarkeit 33%. Immunität 50%. Naja. Naja. Hier wird gekuschelt. Hm. Ja. Fühlt euch nur nicht beobachtet. Naja. Und wir hören ja auch auf. Wenn die Kamera drauf hält, dann wird aufgehört. Wir wollen natürlich aber weiter bei, bei den Faulen forschen, die ich jetzt gerade nicht anklicken kann. Wir starten mal eben kurz das Spiel neu. Ein ganz kleinen Moment. Gut. Versuchen wir es jetzt nochmal. Ich habe den Spielstand gerade nochmal neu geladen. Äh, jetzt geht es hier auch zumindest gucken, ob die Technikerforschung funktioniert. Ah, auch die funktioniert. Also, es hilft manchmal einfach, das Spiel neu zu starten, äh, beziehungsweise den Spielstand zu speichern, zurück ins Hauptmenü zu gehen und dann den Zoo fortsetzen. Dann funktioniert es auch mit den jeweiligen Forschungen oder mit dem Anklicken von Sachen im Menü. Ja, also langsam, so langsam knallt es im Zoo. Ähm, die Besucher kommen, das Geld wird fleißig gespendet und die Tiere drehen durch. Also zumindest die Faunen drehen durch. Aber es kommen bald neue Tiere. Es kommen die Mandrills kommen. Oder Ma Mandrille. Nicht Mandrills, Mandrille. Das ist nämlich die Merze von Mandrill. Ähm, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Wir sehen uns bei den Affen. Woo!